hallo und herzlich willkommen ihr wundersamen wesenheiten da draußen wir begrüßen euch es ist wieder einmal zeit für zack kartoffel schnack heute mit einer neuen folge von vorsicht hochspannung ja, wie ihr sehen könnt äh, habe ich schon unseren mülleimer hier stehen schere und ähm, unser schönes teppichmesser denn heute packen wir wieder etwas aus und zwar packen wir heute einen milchaufschäumer aus den habe ich privat gekauft für mich und äh, eigentlich nicht für den podcast aber etwas auszupacken und euch zu zeigen schadet denke ich nie vor allem seht ihr dann bevor ihr es kaufen könnt oder kaufen wollt äh, wie das gerät aussieht ja dann hole ich den mal So, dieser mich ist von der firma severin und so jetzt yes haben wir es ja der fasst 700 Milliliter und ist ein Induktionsmilchaufschäumer. Er kann Schokolade schmelzen, kann Heißes und Kaltes äh, aufschäumen. Also auch gut für eure Milch. Ihr könnt Kakao da drin äh, machen, der nicht geschäumt ist, sondern einfach nur erwärmt. Ja, und zwar ist das hier der äh, Severin Spuma 700 Induktionsmilchaufschäumer. Also so heißt der. So, und, und dann würde ich sagen, ich äh, werde den mal öffnen und ah, der ist schon offen. Okay. Interessant. Ja, das kann aber durchaus sein. So. Das kommt öfters mal vor. Dass die Kleber ab sind. So, oben drauf obendrauf erstmal die Anleitung. Wir sehen könnt. Die Artikelnummer ist äh, SM äh, 3586, interessant, und die Gebrauchsanweisung ist auch auf Deutsch zu finden. Also ab Seite 4 bis Seite 7, so wie es aussieht. Ja. Hier gibt es verschiedene Aufsätze. Zum Beispiel gibt es den Deckel, den Milchbehälter mit Griff, den glatten Rühreinsatz, Abdeckung mit Rühreinsatz, gerippter Rühreinsatz, ja, und so weiter interessant ja, natürlich ist auch die Entsorgung beschrieben ist klar und die Garantieleistungen sind beschrieben logisch. so die brauchen wir jetzt aber nicht die legen wir uns erst einmal in die Ecke so ja, hier drunter ist noch was kleines dies hier dürfte wahrscheinlich der Deckel mit Aufschäumer sein schätze ich ja, mal sehen so legen wir auch erstmal beiseite Hier drin befindet sich dann der Deckel, denke ich. Oh, das ist auch ein Aufsatz Interessant. So, ich glaube, da werde ich mich ein wenig reinarbeiten müssen, wie es zusammengebaut wird alles. Den legen wir auch da mal hinten mal hin. So. Ah, hier ist das Induktionsgefäß, 7 ml stark. Hier unten ist ein Loch drin. So, hier befindet sich... Aha. Interessant. Aha, aha, aha. Na gut, das brauchen wir nicht wirklich. Das kommt beiseite. So, ihr seht, sieht doch gut aus. Hat hier drin den Stoppel und ein nettes äh, hier drin. Maximalband, äh, was man mit welchem Aufsatz wie tun kann. Schade, dass die nicht ein bisschen hervorstehen, sondern wirklich nur drauf gedruckt ist. Sonst könnten da auch Blinde und Sehbehinderte etwas mit anfangen, wenn sie einfach mit dem Finger drüber fahren. Leider geht das hier nicht. So. Ich nehme auch erstmal beiseite. Ach, machen wir ein bisschen mehr Platz. So. Dann befindet sich hier drin noch ein Zettel für. Ah ja, okay. Einfach noch eine allgemeine Information. So. so, und das war's. Damit ist dann leer. Der Karton. So. Hier drin befindet sich nochmal ein Teil, das wir nicht brauchen werden. Dies hier wird dann also hier schön draufgesetzt. Wahrscheinlich so rum. Wackelt ein kleines bisschen. Das ist aber, denke ich, nicht so schlimm. Wie das alles zusammengesetzt wird, werde ich noch herausfinden müssen. Aber ich denke, das wird nicht so schwer sein, denn immerhin ist es ja auch... Nein, das ist wirklich leer. Karton, nichts mehr drin. So, hier ja, könnt ihr es natürlich nicht sehen, weil der mega wirklich steht so leer. Jetzt die zeige ich euch da So. dann denke ich mal, dass wirklich alles hier drin ist, was man braucht. Wobei ich mir noch nicht vorstellen kann, wie das Ganze funktioniert. Ah doch, das kann ich hier rausziehen. Aha. Ja, also hier ist dann der runde Aufsatz, von dem erzählt wurde, und hier ist der Schaumaufsatz. So, der ist nur zum Erwärmen und der hier ist zum Aufschäumen gedacht. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Und der ist sogar magnetisch der Aufsatz hier. Der Runde. So gut. Ja, das war es dann mit diesem Video für euch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Und es hat euch interessiert, was dazu drin ist und wie es aussieht. Und auch so, ich könnte euch natürlich noch hier außen zeigen. Hier hinten sind natürlich Lüftungsschlitze. Hier ist der Kabel zum Aufwickeln unten drunter. Was sehr gut funktioniert mache ich natürlich dann auch das Kabel hier rein, stöpseln kurz, dann hängt es fest und geht nicht raus so leicht. Ja, und hier hat man dann einen Knopf zum einen ausschalten und hier kann man außen dann drehen, auf wie viel Grad man es haben möchte. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Tut mir leid. Ja, aber jetzt habt ihr es ja doch noch gesehen. In diesem Sinne... Dürft ihr uns gerne abonnieren, rezensieren, wird natürlich auch auf, äh, hier Spotty, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter zu finden. Links zu anderen Dingen von uns findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video und auch zum Podcast der Ringe pro Minute findet ihr tatsächlich unten in der Beschreibung einen Link. In dem bin ich ja auch irgendwie mitbeteiligt. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als möge die Macht mit euch sein. Und tschüss. Viel Spaß beim Aufschäumen.